Heute nehme ich dich mit in den Heilraumwald. Der Wald ist nicht nur ein Ort für meine psychische Entspannung, zum Ankommen. Hier kann ich vor allem tiefe Wurzeln schlagen, mich verbinden mit Mutter Erde, mich erden und alles abfließen lassen, was mir nicht mehr dient und um Heilung bitten. wunderschönen guten morgen ich bin an einem meiner lieblingsplätze im wald und möchte hier meditieren mich mit der erde verbinden verwurzeln und all meine stauungen abfließen lassen abgeben und ich glaube die bäume und die naturwesen hier können mir da sehr gut helfen der Wald ist ein wunderbarer Heilraum, in dem ich sehr gern immer wieder Gast bin. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. So, und da ich kein Stativ und nichts dabei habe und durch Zufall mein Handy, werde ich euch ablegen und die Meditation anleiten. Ihr könnt mitmachen. Und anschließend werde ich euch zwei, drei Griffe zeigen zum Strömen, die man mh, gerade im Sitzen oder auch im Wald liegend sehr gut machen kann und die einfach die Erdung noch besser unterstützen, damit ihr gut in den Fluss kommen könnt. Ich wünsche euch viel Spaß. Nehmt eine bequeme Haltung ein. Setzt euch so hin dass die Füße am Boden sind, das Becken aufrecht, die Hände könnt ihr zusammenlegen, aufeinander, dadurch strömt ihr ja schon das Sicherheitsenergieschloss 26 oder auch die sechste Tiefe oder auch den Hauptzentralstrom. Einfach die Hände aufeinander und damit kommt schon ganz, ganz viel in Bewegung in euch. Also ich wünsche euch viel Spaß. Ich lege euch mal ab. Ich suche eine bequeme Haltung. Ich lehne an einem Baum und spüre, dass ich sehr gut aufrecht sitzen kann. Ich habe meine Hände aufeinander gelegt und atme erst einmal tief ein und aus. schau, wo meine Schultern sind und lass die Schultern bewusst nach unten und nach hinten sinken so gut wie es eben möglich ist und jetzt komm mehr und mehr mit der Wahrnehmung aus dem Kopf in deinen Körper hinein Jede Ausatmung sinkst du mehr in deinen Körper. Immer tiefer. Bis du an deinen Füßen angekommen bist. Deine Füße, deine Fußsohlen, den Kontakt zum Boden. Du spürst deine Sitzbeinhöcker, auf denen du sitzt. Jetzt stell dir vor, du lässt Wurzeln wachsen aus diesen Kontaktflächen, aus den Füßen, aus den Fußsohlen und aus den Sitzbeinhöckern bzw. aus dem Steißbein in den Boden hinein, vielleicht sind es erst feine Wurzeln, Wie ein neuer Sämling, der Wurzeln schlägt. Ganz feine Wurzeln, die immer kräftiger werden. Und stärker. Mit jeder Ausatmung lässt du die Wurzeln tiefer in den Boden, in die Unterlage hineinwachsen. Mit jeder Ausatmung wachsen deine Wurzeln tiefer in den Boden, in Mutter Erde hinein. Mit jeder Ausatmung lässt du über diese Wurzeln all deine Spannung, all deine vielen Gedanken, alle Anstrengung und Bemühung, alles was du viel ist und was du jetzt nicht mehr brauchst, über diese Wurzeln in den Boden abfließen. Du musst gar nicht unbedingt wissen, was es ist, sondern trifft einfach die Entscheidung, ich lasse alles, was mir jetzt nicht mehr dient, was mich angestrengt sein lässt, was mich hindert, in meinen Fluss zu kommen und im Jetzt zu sein, die der Ausatmung in den Boden abfließen. Atme. Gib ab. Mit jeder Ausatmung kommst du mehr und näher im Hier und Jetzt an, du bist leichter und freier. Deine Wurzeln wachsen immer tiefer in Mutter Erde hinein, immer mehr in Richtung Zentrum, in Richtung Innererde. Lass sie wachsen, stark und kräftig, immer tiefer. Wachsen so tief deine Wurzeln, dass sie im Zentrum im Kristallherz von Mutter Erde ankommen. Du verbindest dich mit dem Herzen von Mutter Erde, ein riesiger, strahlend blauer Kristall. dem du dich verbinden kannst, wieder andocken kannst. Nimm Kontakt auf. Breit, großflächig. Und jetzt stell dir vor, dieses blaue Licht fließt über deine Wurzeln in deinen Körper hinein. Mit jeder Einatmung strömt das blaue Licht und die Liebe von Mutter Erde über deine Wurzeln zu deinen Füßen. zu deinem Becken, durch deinen Körper hindurch, bis in dein Herz hinein. Mit jeder Einatmung holst du dieses Licht und die Liebe von unserer großen Mutter, in dein Herz. Dein Herzraum wird weit. Und fängt an zu strahlen. Spüre, wie der Strom von Energie und Liebe in deinen Körper hinein, zu deinem Herzen fließt, dein Herz weit wird. Und wenn du ausatmest, gibst du dieses Licht und diese Liebe in deine Umgebung, in deine Aura ab. Dein Energiefeld um deinen Körper herum. Du bist jetzt ein Kanal für das Licht und für die Liebe von Mutter Erde. Bleib mit deinem Wahrsein, Nimm Kontakt in der Verwurzelung und gleichzeitig in deinem weiten, liebenden Herzen. Spüre. Nimm wahr. sei ganz mit dir und mit Mutter Erde. Genieße die Verbindung, diesen weiten Raum in dir, Wenn trotzdem Gedanken kommen oder irgendwelche Themen und Gefühle, lass sie da sein. Halte den Raum für dieses Spüren, ohne mit diesen Gedanken und Gefühlen zu verkleben. Beobachte sie. Bleib immer wieder im Gewahrsein der Verwurzelung und der Weite in dir. Lege jetzt in diesem Gefühl und in diesem Gewahrsein deine rechte Hand in deine rechte Leiste und deine linke Hand auf die rechte 13. Die linke Hand ruht jetzt über der rechten Brust, in Höhe der Brustbeinmitte. bleib in der Wahrnehmung. Spüre die Verwurzelung. Spüre den Raum in dir. Und spüre in deinem Körper demnach, was durch das Auflegen deiner Hände geschieht bewerte nicht, überleg nicht, was das sein könnte, das erzähle ich dir später, bleib im Gewahrsein, atme, Schultern sind entspannt, spür deine Verwurzelung, die Weite, lächle, bleib in diesem Raum der Wahrnehmung. wechsle jetzt die Seite, die linke Hand kommt in die linke Leiste, auf die 15, die rechte Hand auf die linke 13, über der Brust, linke Seite in Höhe von der Mitte des Brustbeins, flächig die Hand oder die Fingerkuppen hinlegen. Bleib im Gewahrsein. Spür deine Verwurzelung, den Kontakt und die Weite in dir. Lass alles strömen. Bleib in diesem Raum, in dir. Wenn du merkst, dass dein Fokus abgleitet, spüre deine Hände, den Raum deines Körpers. Atme und lächle, sei ganz mit dir. Deine Gedanken abgleiten, komm einfach wieder zurück in deinen Raum, in deinen Körper und diese Verkörperung deiner Seele, diese Verkörperung von Mutter Erde. dass all die Liebe fließen, all die kraftvollen Energien, die strömen möchten, die dich nähren. Jetzt halte deine beiden Ellenbogen, einfach flächig umgreifen, verspann dabei nicht die Schultern, du sitzt ganz entspannt mit geschlossenen Augen, bleibst im Gewahrsein. Atme und lächle. Bleib in deinem Raum, im Gewahrsein deines Körperraumes, deines Energiefeldes, genährt über deine Wurzeln. Spüre die Weite, das liebevolle, und das Licht in dir. Mach dich immer wieder weit und empfange. Du bist ganz entspannt. Wenn du möchtest, kannst du deine Hände wieder lösen. Mit deiner Wahrnehmung zu deinen Wurzeln zurückkehren. Dich sanft. Lösen von dem Herzen von Mutter Erde und danke sagend, danke geliebte Mutter Erde für deine Unterstützung, für deine Liebe und für deine Kraft, die du mir geschenkt hast, für die Fülle, in der ich leben darf. all das was ich von dir geschenkt bekomme auch meinen körper habe ich von dir bekommen zieh deine wurzeln ganz langsam wieder nach oben zu deinen füßen zu deinen Sitzbeinhöckern, deinem Steißbein. Behalte dir das Gefühl der Ver Verwurzelung. Wir sind immer verwurzelt. Sehr oft ist es förderlich für uns, dass wir diese Verbindung, diese Verwurzelung aktiv erleben, uns wieder anbinden, zu regenerieren und wieder in unserem Körper, in unserem Leben anzukommen. in dieser Verbindung mit allem, mit Mutter Erde. Spür die Harmonie, den Frieden in dir. Nimm deinen Körper bewusst wieder wahr. Den Platz, an dem du sitzt, komm wieder zurück. Mit deiner Wahrnehmung, mit deinem Bewusstsein auf den Platz, auf dem du sitzt, in den Raum, in dem du sitzt, in der Zeit, in der du bist und wenn du soweit bist, kannst du deine Augen wieder öffnen. Danke dir für diese wunderbare Meditation, die wir gemeinsam gemacht haben. So, nach dieser Meditation will ich dir auch erklären, nur ganz kurz, welche Sicherheitsenergieschlösser du gehalten hast. Die Handflächen aneinanderlegend hast du immer das Sicherheitsenergieschloss 26 oder die sechste Tiefe, aber auch den Hauptzentralstrom. Das heißt, hier ist alles enthalten. Wenn du die Handflächen aneinander legst, hilfst du dir, in die vollkommene Harmonie zu kommen. Deshalb nutze ich das ganz gern in Meditationen, wenn ich mich gut in mir verankern möchte und in meiner Harmonie kommen möchte. Die Hand in der Leiste ruht auf dem Sicherheitsenergieschloss 15. Die 15 verbindet dich über deine Beine mit der Erde, hilft dir zu verwurzeln, hilft den Beinen, hilft der absteigenden Energie und steht für Freude, Sinnlichkeit und Lachen. Das heißt, all die Freude, die du empfinden darfst, dass du in diesem Körper manifestiert bist, dass du diesen Körper besitzt. Du kommst voll in deiner Körperlichkeit, mit allen Sinnen bei dir seiend, mit aller Sinnlichkeit, deinen Körper bewohnend bei dir an. Das Sicherheitsenergie Schloss 13, hier oben neben dem Brustbein. Ist, äh, steht für Liebe deine Feinde, aber auch ähm, ist es ein Energieschloss, was für die Fruchtbarkeit steht. Das heißt, ist der Jungbrunnen für unseren Körper und für unseren Geist, weil hier bist du verbunden mit deiner Seele, hier ist das Herztor, ähm, hier ist dein Sehnen, deine, deine Uressenz mit verborgen, will ich mal sagen, die sich zum Ausdruck bringen möchte. Und Liebe, deine Feinde heißt, ich nehme alles an, was zu mir gehört in diesem Moment. Ich bin, die ich bin, ich bin, der ich bin, jetzt in diesem Moment und bin im Frieden damit. Und es ist vollkommen okay, wie ich bin. Und ich bin in der Liebe. Das bedeutet für mich und wahrscheinlich für viele andere auch, dass sich jetzt Energieschloss 13 wenn du dir die Ellenbogen hältst, strömst du die 19 mit der 19 lässt du deine Sonne strahlen ich liebe die 19 sie macht die Mitte frei sie lässt alle Energie nach unten fließen sie harmonisiert deinen Verstand kommt, lässt dich aus der Bemühung und aus der Anstrengung hinauskommen hilft allen Energien durch dich strömen zu lassen ähm, auf den Boden zu kommen, ähm, hilft dir aus Bemühungen und Anstrengung deines Verstandes herauszukommen und du kannst deinen Platz in deinem Leben einnehmen, authentisch du sein, deinen Raum souverän bewohnen, einfach die Sonne sein und strahlen. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Nimm diese Meditation mit in den Wald, du musst nicht das Handy dabei haben, mach es auf deine Art, verwurzle dich, erde dich und ström dich dann und schau, was es mit dir macht und genieß die Zeit mit dir. Ciao. Noch ein kleiner Nachtrag auf dem Rückweg. Ich danke natürlich allen Naturwesen hier im Wald. Und den Bäumen für diesen wunderbaren Heilraum und die Unterstützung.